Manchmal musst du die Liebe nicht suchen. Will mich hier eine anbagger noch sich nicht? Manchmal trifft sie dich. Wie ein Schlaf. Er liebt dich nicht. Schrei, wenn du kannst, im Kino.